Hallo, hier bin ich wieder. Wie geht's euch so? Jetzt hat ja die zweite Woche angefangen mit dieser Ausgangsbeschränkung. Ich hoffe ihr habt noch ein paar Bücher zum Lesen oder irgendwelche Aufgaben, was ihr zu Hause machen könnt. Ich für meinen Teil, ich nutze die Zeit und gehe oft in die Natur raus. Wir haben einen Wald in der Nähe und ich nehme gern meine Kamera mit mit einem Makroobjektiv. Makroobjektiv deswegen, weil ich damit ein sehr kleine Sachen sehr groß herausholen kann und mich so an kleinen Dingen sehr freuen kann. Vielleicht ist das was für euch auch ganz wichtig ist. Schaut euch einfach um und freut euch über die kleinen Sachen, weil ohne die kleinen Sachen gibt kein schönes Großes. Das war's für heute. Tschüss!